hallo liebe youtuber herzlich willkommen im neuen video es geht heute um einen spätsommerlichen strauß ich habe hier schon diese schöne hortensie in der hand es geht darum auch haltbarere früchte ja es ist jetzt wie gesagt es reift schon alles heran in einen strauß zu arbeiten und wie man eben sowas macht dass das auch ein bisschen länger hält kommt gleich im video im detail bevor wir diese schöne Hortensie für den Strauß verwenden, die ist echt irre, die ist schon größer als mein Gesicht. Das ist natürlich ein Prachtexemplar und Hortensien, die kann man jetzt im Herbst also schön verwenden, dass die auch ein bisschen haltbarer sind und am besten, ja, so ist sie, wenn die so. Hier darf man auch drauf fassen, wenn die sich so ganz trocken und fest anfühlen. Ja, dann, und dann hat man auch super Chancen. Dass die, ähm, ja, dass die gut halten im Strauß oder wer sie haltbar machen möchte, der kann sie einfach, also man nimmt dann so einen Gummi und einen Drahthaken und kann die schön aufhängen und das sollte man auf jeden Fall aber, wenn man die trocknen lässt, also aufhängt zum Trocknen, dann sollte man die ruhig zwei, drei Wochen trocknen lassen, ähm, damit die nicht, wenn man sie wieder umdreht, damit sie nicht zusammenfallen. Ja, weil wir haben eine wunderschöne haltbare Arbeit gemacht mit Hortensie, da haben wir die getrocknet und dann gibt es natürlich auch äh, tolle Pinktöne, die habe ich jetzt nicht da. Es gibt auch schöne Hortensien in Blau, ja, die ist jetzt auch richtig fest. Die sind allerdings ein bisschen schwieriger zu trocknen. Und dann habe ich noch, extra fürs Video, ein Prachtexemplar in Weiß mitgebracht. Also die ist auch echt ähm, der Knaller. Ja, es kommt doch, es ist natürlich auch Natur, es kommt immer vor, dass mal ein Blättchen auch dran ist. Das kann man dann abzupfen. Ja, wenn, wenn man ein kleiner brauner Rand ist. Aber ansonsten ist das jetzt eine Hortensie. Auch man sieht, wenn ich da drauf fasse, ähm, da bewegt sich gar nichts. Also die ist richtig, richtig fest. Ja. und die ist ganz toll. Aber die werden wir sicherlich in einen anderen Strauß reinmachen. Heute geht es um einen haltbareren Strauß. Und kleiner Verweis auf das letzte Video. Da haben wir, einen, da haben wir diesen Sonnenblumenstrauß auch gemacht. Mit Früchten, mit Kamille. Und da habe ich euch ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Sonnenblumen erzählt, was man macht, wenn die ein bisschen weich sind, wenn die Blütenblätter ein bisschen gelb werden. Und einer dieser Tricks, so, stellen wir den mal wieder weg. Da haben wir also hier die Sonnenblume ausgezupft, die gelben Blütenblätter rausgemacht und diesen schönen Blütenboden behalten, damit ich diesen Blütenboden aber auch verarbeiten kann in meinem neuen Strauß nehme ich jetzt so nehme ich einen Draht ähm, stecke diesen Draht in den Kopf rein so ich drehe es gerade ein bisschen rum in den Kopf rein und umwickle damit den Stiel der Sonnenblume und dann habe ich natürlich den, den Kopf die äh, habe den schön gerade gemacht weil in der Natur sind diese Sonnenblumen gucken ja immer ein bisschen zur Seite und habe hier schon Zutat Nummer 1 für unseren haltbaren Strauß. Zutat Nummer zwei ist ja diese diese wunderschöne große Hortensie. Die lege ich mir jetzt auch mal auf den Tisch und ja, es ist Herbst. Es ist eigentlich wunderschön, weil der Herbst kommt wirklich mit seinen mit seinen tollen Früchten und ich habe so schöne Hagebutten im Großmarkt ergattert. Ich war also total happy und es ist wirklich eine Seltenheit, also ich weiß nicht, ob der viele Regen den gut getan hat, aber es ist ja auch wirklich eine Seltenheit, dass so viele Früchte auf einem Hagebuttenstiel sind. Ähm, war ich total glücklich. Ja, also so, so üppig und also so tolle Exemplare. Ähm, so schön geputzt sind die natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier also einen halben Tag bestimmt, <lacht> haben wir schon äh, Hagebutten geputzt und, und schön sortiert. Und es müssen immer die Blätter, die müssen immer ab, auch bei den Ranken. Und wenn man dann eben nur die, ja, nur die, die Stiele und die Hagebutten hat, dann äh, dann halten die sehr, sehr gut. Die Blätter, die trocknen also relativ schnell ein. Ja, und Hagebutten sind also Früchte, die ganz toll halten. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal her. Und so ein paar Dornen sind schon noch drin. Ich spüre schon beim Anfassen, aber das macht nichts. So, dann gibt es auch immer so etwas dünner, ja etwas kürzere ähm, Stiele und damit ich die in meinen Strauß auch äh, gut einfügen kann, äh, nehme, ich, nehme ich ein Draht, ja das ist auch wieder ein Steckdraht, ähm, da reicht mir auch ein 6er Draht, ja, weil es immer die Frage, was nehme ich für welchen, ähm, für welchen Strauß, lege diesen Draht an den Strauß an und wickle und wickle dann um, ja, um diesen Draht, den ich angelegt habe, drumherum. Und habe dann also dadurch hier so ein, schön, so ein schönes Bündelchen. Ja, und mache also von dieser Art an Bündeln äh, mache ich jetzt noch mehr. Man sieht auch, dass wir noch, dass wir der Sommer noch, ja, noch, dass es noch nicht so ausgereift ist. Hallo. So, Hallo. So, unsere Kundin ist ganz glücklich nach Hause von Dannen gezogen mit einer Zitronenzypresse und äh, erfreut sich an dem Duft und ja, was ich vorhin sagen wollte, also man sieht natürlich an der Farbe der Hagebutten, dass der Sommer noch nicht so fortgeschritten ist, sonst wären die jetzt ja auch dunkelrot, aber die sind jetzt im Moment noch äh, hellorange. und ich mache... Ich mache einige Bündel, das ist jetzt Vorbereitungsarbeit für diesen Strauß. Ja, hier sieht man mal eine, die ein bisschen mehr Rot hat, mehr Farbe. Ich mache jetzt hier einige Bündel und drahte die und damit es für euch nicht so lang dauert, machen wir jetzt ein bisschen schnell durchlaufen. So, also ich habe jetzt hier mal auf die Schnelle, mal schön vorbereitet, habe diese Hagebutten in Bündelchen, also hier gedrahtet, ja, und habe hier also auch einen längeren Draht und kann, insofern kann er also diese, diese Bündelchen sehr schön in den Strauß einfügen. Und also wer schon mal Hagebutten angefasst hat oder abgedornt hat, der weiß, das sind wirklich gastige Kameraden. Und was ich heute gemacht habe, als ich das alles vorbereitet habe, ich habe also meine schönen Dornenhandschuhe genommen. Nicht nur, dass die, dass die jetzt hier so eine lange Krempe haben, die meine Arme schützen. Die haben auch so ein ganz dickes Leder. Und ich, ich habe diese Hagebutten einfach abgedornt, indem ich den Stiel genommen habe und einfach mit dem Dornenhandschuh entlang gerutscht bin. Und das ist phänomenal. Also, Dornenhandschuhe kann ich nur empfehlen. Die schützen einen vor. Ähm, die machen einen einfach so ein bisschen, äh, ja, unempfindlicher und das ist natürlich super. Ja, des Weiteren habe ich noch äh, andere schöne, natürliche ja, Blüten und zwar das ist äh, Sedum oder auch fette Henne genannt und das blüht eigentlich rosa, ja, hier sieht man, wie es schon spitzelt. Das ist jetzt natürlich sehr jung geschnitten, ja, weil äh, im Herbst äh, blühen die nochmal so richtig schön rosa aus, ich suche jetzt auch welche raus die schon rosa Spitzen, ja, und dass es so schön fruchtig ist und jetzt nehme ich noch meine Hortensienblüte, auch auch noch Blätter, die ich dann nachher drum rumlege. Ja, so man sieht, ich habe eigentlich alles da. Ich muss es nur einfach, ich muss es nur einfach bergen. Das ist das Schöne, wenn man so eine Werkstatt hat, das ist wunderbar. Ja, also ich nehme jetzt meine Hortensie und mh, nehme auch ich kann also bei der Hortensie die hat ja hier so ja die unterteilt sich ja in so viele so viele Blüten und dann kann ich wenn ich, wenn ich hier was einfüge kann das einfach so dazwischen legen ja kann also meinen Blütenboden nehmen der guckt einen dann also auch so an wie so ein Auge und kann diese diese Hagebutten Früchte, ja, nehme die und äh, ich lasse die Hand bei der Hortensie, ich lasse die Hand so ein bisschen locker und dadurch fallen natürlich auch diese, diese Blütenteile von der Hortensie, die fallen so ein bisschen auseinander. Aber hm, manchmal hilft auch nur, wenn man dann, wenn man von der Seite, genau, wenn man von der Seite die Hagebutten rein, äh, ja, reinsetzt. Und jetzt habe ich auch den Draht hier unten. Das zeige ich gleich noch mal mit der nächsten Hagebutte. So, jetzt habe ich also die Hagebutte hier rein, reingemacht. Und ich muss mich so ein bisschen rein, reinfummeln. Ich brauche so also ein langes Drahtstück, ja, weil, ich, äh, die, weil ich die Hagebutte auch äh, verankern möchte. Aber ich sehe schon, also von oben reingehen hilft nichts. Ist immer gut, wenn nicht alles gleich klappt, sondern ich muss tatsächlich auch von der Seite in die Hortensie reingehen mich da vorsichtig reinarbeiten, weil ich komme von oben einfach nicht durch. Ja, Das war jetzt so mein Problem. So, Ich habe mir jetzt einen Weg geschaffen durch diese wunderschöne Blüte und zack bin ich drin. Super, So, ich habe jetzt hier ein Drahtstück von meinen Hagebutten und dieses Drahtstück nehme ich und wickel das um den Hortensienstiel drum herum. Warum mache ich das? Ähm, diese Stückchen würden ja sonst einfach wieder rausfallen. Und so fallen die nicht mehr raus, sondern sind wirklich richtig schön fest drin. So, ich habe jetzt hier, ich muss mir also die Plätze äh, schon suchen, die ich äh, in dieser Hortensie, um, um meine äh, ja, Fr Früchte oder Blüten äh, dazwischen zu platzieren. Ja, ich nehme jetzt also mal so ein Sedum. Des Weiteren fände ich es jetzt auch schön, wenn hier daneben nochmal ein Hagebuttenbündelchen wäre, was ich jetzt auch hier rein mache. Also es ist eine, es ist, es ist eine Arbeit, die ein wenig Gefühl erfordert, ein wenig Geduld, ja, und lässt sich also nicht so husch husch machen und diese Hagebutten, also nicht zu tief rein machen, dass man auch den Blick auf die Früchte auf jeden Fall, dass man die Früchte sehen kann. So. Nehmen wir auch noch mal Sedum, das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen üppiger. So, und es ist auch sehr, sehr schön, also Sedum ist auch sehr haltbar, Oh, man sieht schon, das ist also jetzt schon so, ein, so eine herbstliche, so eine schöne herbstliche Mischung. Ja, ähm, ich hab, bin auch ehrlich gesagt schon fast geneigt, Herbstgrenze zu wickeln. Ja, also wir haben schon im Team auch besprochen, wann wir anfangen, Herbstgrenze zu wickeln. Und äh, das wird jetzt auch die Tage sein und ich werde auch noch mehr herbstliche Zutaten für unsere Grenze und Sträuße und so werde ich natürlich auch noch mehr herbstliche Zutaten ähm, einkaufen. Ähm, da fehlt natürlich vor allem Fuchsschwänzchen, sind also sehr, sehr schön. Gibt es auch schon, äh, ist, auch, ist auf jeden Fall schon da. Und ich werde auch noch weitere Fruchtstände und Blüten besorgen. Und es ist auch ein bisschen biestig, weil sobald da ein paar Dornen dran sind, und wenn ich das hier anfasse, selbst wenn es im Bündel ist, ähm, dann, dann habe ich natürlich gleich auch diese Dornen in den Händen. So. Es lebt also sehr viel davon, dass auch Drähte hier im Spiel sind, ähm, mit, denen ich, mit denen ich diese ganzen Blüten fixiere. So. Die letzte Hagebutte, wie immer beim Straußbinden, muss man gucken, wo man welche welche Blüten oder was arrangiert und bin jetzt eigentlich so ganz zufrieden damit wie, wie meine Blüten sitzen und was ich dann ganz gern mache ist um, um den Strauß um das Arrangement zu fixieren oder zum Runden ich nehme Kirschlorbeer und ich nehme jetzt nicht Weinlaub und ich nehme auch keinen Efeu weil der Kirschlorbeer ist sehr sehr haltbar und ich brauche jetzt einfach eine gewisse Stabilität, um die Unterseite von dem Strauß äh, zu fixieren. Und in dem Fall muss man auf jeden Fall ein Grün nehmen, ja, oder Blätter, die lange halten. Und mit, mit Weinlaub wäre mir da nicht gedient, weil das Weinlaub wird einfach ähm, spätestens nach einer Woche ist das kaputt. Und die restlichen Zutaten von diesem Strauß, die halten länger. So. Ich schneide jetzt auch mal wieder ein Teil ab, das ist mir sonst, sonst komme auch ich, ja, mein Kameramann dreht sich schon, ja, ich komme, ich komme schon, so, ähm so, ich drehe also diesen Strauß und versuche auch, den jetzt gut abzustützen und das gelingt mir einfacher, wenn ich ihn nach unten hängen lasse und wenn ich den gleich wieder umdrehe, dann werdet ihr sehen, warum ich das mache. Weil Das ist jetzt natürlich auch ein Strauß, der besteht aus vielen Drähten und hat wenig Stiele. Normalerweise haben wir das auch eher bei Brautsträußen, wenn wir die Blüten draten. Da hat man dann auch wenig Stiele in der Hand und es ist für die Stabilität nicht unbedingt so förderlich. Also man muss da schon ein bisschen mehr, ein bisschen besser festhalten. Und ähm, die Tendenz ist auch, dass dann diese, diese Stiele mehr rutschen. Das ist ein bisschen gefährlich, aber wir kriegen das hin. So, Und mein Ziel ist also eine schöne, eine schöne Blattmanschette zu diesem Strauß äh, zu machen. Deswegen suche ich, ich suche mir die stabilsten Stücke von dem Kirschlaub heraus, wenn die, wenn die Stücke so sind. Habe ich die nicht genommen, weil die sind mir zu weich. Die fliegen dann einfach in den Müll. So, wir brauchen jetzt also tatsächlich nur die, nur die guten. Und falls du zu Hause noch schöne, schöne Beeren, schöne Amaranthus-Fruchtstände, falls du noch andere ähm, Früchte in deinem Garten hast oder, oder Physalis oder tolle Beeren, dann lassen die sich natürlich jederzeit auch hier sehr, sehr gut einfügen. Das ist gar kein Problem, die kann man ansonsten auch rein kleben oder eben Drähte nehmen und rein drahten. Aber ich würde den Strauß jetzt auch so lassen mit dieser, mit dieser herbstlichen, fruchtigen Üppigkeit und würde den Strauß als, als halbbaren, schönen, herbstlichen Strauß so in die Vase stellen. Ja, das war mein Video. Binden tun wir den Strauß dann natürlich auch noch. Und äh, der hat also wenig Stiele, der hat viele Drähte, viele Früchte, aber der wird, an dem hat man ganz lange Freude. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und lasst mir ein paar Daumen und Kommentare gerne da. Und äh, Vorschläge, falls ihr Wünsche habt, was, was ich noch drehen soll. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und sag einfach Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Marc.